Willkommen zurück zu Pugma Leuchtende Perle! Wir werden heute den Karlberg fertig machen. Denn ich habe vor uns noch mal jeden einzelnen Trainer vorzuknöpfen, den wir verpasst haben. Bevor wir uns dann anschauen, was Ignaz dort oben... Äh nicht Ignaz, ich verwechsel ihn immer. Was Avenaro oben gefunden hat. So hieß er richtig. Ich sage immer Ignaz, aber so heißt er gar nicht. Ich habe noch mal nachgeguckt. Ignaz war der eine aus der Top 4. Mit irgendwie zwei Feuer-Pokémon oder ganz vielen random-Pokémon. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Genau. Er heißt ja auf Englisch Bug. Aber auf Deutsch heißt er Abinaro, Also großer Unterschied. Aber naja. Wenn du er kämpfen jetzt? Was bedeutet das, Kämpfe zu gewinnen? Dem will ich auf den Grund gehen. Willst du mir dabei helfen? Nee, okay, beide. Du den ganzen langen Weg nur wegen der Pokémon auf dich genommen? Welch ein Einsatz! Naja, natürlich, ne? Natürlich. Was soll ich denn bitte ohne Pokémon hier machen? Oder was heißt ohne Pokémon? Okay, was die gemeint haben, kann man in verschiedenen Art und Weise verstehen. Aber ist ja auch unwichtig. Äh, interessante Pokémon, die die haben: Damiplex und äh, Reserv. Sieht man auch nicht alle Tage. Hm, Tails bewundert neugierig mein neues outfit ja ja wunderschön das hat man nur bekommen wenn man dieses spiel hier ähm, Bis zu so einem bestimmten zeitpunkt gekauft hat, ich glaube bis Februar oder so gekauft hat, hat man dieses Outfit bekommen Tja Und äh, natürlich wie ich äh, wie man mich kennt wollte ich meine pokémon Spiele immer Day One also na ja. Ich musste mir das Outfit natürlich holen, weil es ist das Platin-Outfit und äh, Pokémon Platin ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Schön, dass er brennt. Wir Können uns jetzt nur noch auf Rasa konzentrieren. Obwohl er jetzt eigentlich auch sowieso down ist. So, machen wir es aber so. Warum nicht? Ja. Ähm, jetzt, wo ich das gerade aufnehme haben wir den März, und hier am März gibt es auch ein Event, das habe ich auch schon gesagt, diesen Brief, was genau dieser Brief mit irgendwas zu tun hat, das werde ich euch auf jeden Fall noch früh genug zeigen, oder was heißt früh genug zeigen, das eher nicht, aber ich würde noch mal sagen, falls dieses Video noch äh, rechtzeitig online kommen sollte, den Brief geben wir nur noch im März, oder bis Ende März, ich glaube aber, wenn das Video rauskommt, ist es vielleicht sogar schon zu spät. Aber ich habe es ja letztens in irgendeinem, irgendeinem Folgen nochmal gesagt. Und im April kommt nochmal ein Event. Das letzte Event dann. Da geht's dann um irgendeine... Ähm, ja, um irgendeine... Moment, Moment, Moment, Moment. Stopp, stopp, stopp. Wasserattacke natürlich. Da geht's dann um irgendein Haus, wo man reingehen kann. Ich will natürlich nicht spoilern, ne, weil ich es selber dann zeigen möchte, wenn es dann für beide Events soweit ist. Also das eine Event könnte ich ja schon machen, ich habe mir den Brief schon geholt. Habe ich auch gezeigt. Ähm ja, das andere Event werde ich dann auch noch zeigen, sobald es dann erhältlich ist. Genau, damit ihr auch Bescheid wisst, was wir so demnächst machen werden. Aber heute machen wir erstmal den Karlberg hier zu Ende. Denn... Warum war das jetzt nicht so effektiv? Oder warum hat es nicht so viel Damage gemacht? Das verwundert mich ein bisschen. Das müsste eigentlich ein Feuerpummel sein. Und so. Ja, wir werden heute, äh, Hoffentlich nicht so viele Trainer noch besiegen müssen. Weil, äh, Das ist schon ein riesiger Ort und ich will jetzt nicht alles absuchen. Ich werde versuchen alle Trainer zu finden, aber ich kann mir nichts versprechen. Aber wir können ja schön leveln bei den Trainern. Das ist auch mein äh, der Hauptgrund, warum ich das hier mache. Weil man hier echt gut leveln kann. Bis auf einen Punkt sind jetzt alle Level 70. Und drüber. Nice. Und äh, ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich gut. Ist eigentlich jetzt egal, was die alle einsetzen. Ist eigentlich ziemlich egal. Bam, das war's. Ach ja, und jetzt wo wir wenn ah, wie auch immer er hieß, nicht mehr bei uns ist, heilt er uns nicht mal nach jedem Kampf. Also das ist ein bisschen traurig. Aber naja, egal. Jetzt weiß ich noch weniger als zuvor. Dein Einsatz hat dir den Sieg eingebracht. Vielleicht gibt es beim Siegen gar keinen tieferen Sinn. Aber ich kämpfe trotzdem. da Das zeichnet einen Trainer aus. Die Pokémon hier treten ständig gegeneinander an. Das erklärt wohl, warum sie so stark sind. Ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Doch, ein Item! <lacht> ein Sonderbonbon, ja, das ist toll! Habe ich letzte Folge drüber geredet? Wie kommt man denn da hin, an diese Kraxlerstelle? Keine Ahnung. Kann ich jemanden Fahrrad benutzen? Ja, kann ich! Das macht ein bisschen schneller. Mhm. Hier komme ich da lang. Hm? Gibt es hier ein Item? Es muss ja ein Item geben, oder? Warum sonst hätte man hier lang können? Nur. Einfach so. Okay, dann auch cool. Ich hoffe, ich habe noch genug ähm, genug von den Schutzen. Ja, hier. sonst haben wir gleich ein großes Problem, wenn nicht. Ohne Feuertafel! Ist es nicht genau das Item, was wir äh, Tricky gegeben haben? Hier steht was drauf. Als das Pokémon aus dem Ei schlüpfte, wurde ihm die Kraft der Tafeln zuteil. Welches Pokémon schlüfte denn? Hm? Vielleicht ein Gott? Hm. Hm, hm, hm, hm. Da oben habe ich welche gesehen, die wir noch nicht gemacht haben. Also ich meine, die hätten wir noch nicht gemacht. Also ich meine, wer kennt es nicht? Hier mit einem Fahrrad einfach so Steine weggeschlagen. Bäm. Bäm. Bäm. Ja, kennt man. Bam, bam, bam. Und jetzt fight! Mit Pokémon zusammen zu sein, macht mich glücklich und wenn wir im Kampf siegen, bin ich noch glücklicher. Mein Pokémon und ich sind echt freundlich, im Kampf zeigen wir allerdings eine andere Seite. Oh oh, die mal ins Ernst. So ein süßes kleines Navita, noch nicht entwickelt. Und dann ein Pion Draghi. Aber warum hast du denn Lavita noch nicht entwickelt? So ein hohes Level und Lavita ist immer noch kein Deathbruter. Das ist das ist. So. Ja. ja, Tails überlebt das schon, oder? Oder Tails? Ja, ne? Ja, ja, doch. Es ist Tails überlebt das locker, wenn er eine smb bekommt, oder? Oder Tails? Ist doch easy. Das war das Risiko. War so ein Kritz? Das war ungünstig. War nicht so smart. Aber hey, Level Up. Wahrscheinlich so Tails sind die ganze XP geklaut. Äh, Tricky ist angeschlagen. Packen wir einfach mal Schnurgas rein, weil Schnurgas ist ein schnelles Pokémon und dann ist die Sache hier schnell gegessen. <lacht> Ein Makaro. Ja, da hätte jetzt Tails natürlich äh, helfen können, ne? Aber auch egal. Äh, Eroas drauf. Und dann machen wir schnell. Oh, kill das bitte schnell. Weil es macht uns so bestimmten einen hit attack gegen meine Pflanzen-Pokémon. Oh, nein. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Ah, das macht gar keinen... Oh, das, ah. Ich kann nicht mal reden hier! Alter, dieses Makago. Yay, das ist toll, dass du ausgewichen bist. Aber jetzt brennen wir alle! Wir stellen Flammen! Nein! Du, du, du, du, du. Äh, äh, ja, dann müssen wir wohl tauschen, wa? Vielleicht können wir eine andere Attacke einsetzen. Es dauert, zu so lange zu tauschen. Wir wollen die Kämpfe schnell machen. Ja. Wir haben nicht ewig Zeit für die Kämpfe. Das ist das Problem. Und ich möchte auch alles in eine Folge packen. Deshalb ist das auch schon ein großes Problem. Nein, das habe ich natürlich Ah, ja, schön, dass die Verteidigung sind. Komm aber ein bisschen spät. Und ich bin tot. Davon sterbe ich nicht. Okay, habe ich krassere Verteidigung, als ich dachte. Komisch, dass es nicht Schnurrgas angreift. Okay, gut, das steht heran, ne? Macht sehr, sehr viel Damage, weil es effektiv ist, aber. Nurgas hat ja selber keine krasse Verteidigung, ne? Na, ja, wie auch immer. Ist jetzt auf jeden Fall down. Egal, wer von beiden den jetzt gilt. Ja, egal. Einfach mal down. Ja, Makago, starker Gegner. Könnte man auch überlegen, ob man den mal irgendwann ins Team tut, ne? Ich bin auch noch Niederlagen, noch glücklich. Ich könnte die wahre Paloma nicht entfesseln. Pokémon trainieren, mit Pokémon Spaß haben. Menschen sollten das tun, was sie glücklich macht. Das ist jedenfalls meine Meinung. Bei Betreuen von Pokémon sollte man standhaft, aber auch einfühlsam sein. Hitzekoller! Uh, das wäre eine interessante Attacke für Tricky. Hitzekoller? Doch, doch, why not? Oh, hier sind Kämpfe, die wir noch nicht gemacht haben. Wenn meine Vogelpokémon mit den Flügeln schlagen, wird die Glut der Aggression getilgt. Meine Pokémon können alles zerstören. Glaubst du echt eine Chance, gegen uns zu haben? <lacht> das wäre so ein Satz, den ich bringen müsste, nicht du. <lacht> Sechs Pokémon! Und dann kommt er mit einem Rabaut. Entwickel es doch zumindest, wenn du schon so... <lacht> Wenn du schon so einen Satz bringst, dann entwickel doch zumindest mal dein Rebouts. Okay, beide haben drei Pokémon. Dann wäre es ja nur fair, wenn ich auch selber nur drei Pokémon benutze, wa? Kann ich nicht irgendwie alle angreifen? Äh, egal, machen wir so. Egal. Wird schon klappen. Schon mal down. Du, du, du, du. musst mindestens zwei Runden hier in diesem Kampf machen. Aber das wird wahrscheinlich hier der längste Kampf sein, in der Höhle. Zumindest was die pokémon angeht. Von Leveln ja natürlich überhaupt nicht. Können uns schon auffallen. Zumindest der Terra. Jetzt kriegt halt Tails gar keine Level ne? Ah, blöd. Das ist echt blöd. Ich muss gleich mal heilen. Ich mag das mal ungerne machen, aber... Ich glaube, ich heile gleich nach dem Kampf. Ich möchte, dass alle hier Erfahrungspunkte bekommen nicht nur einer oder so. Genau. Zack, damit sollten auch beide down sein. Wir sehen. Bam. Jep. Ja, die können halt beide nichts, ne? Deshalb sind sie doch eigentlich die ersten Gegner hier, aber wir haben sie einfach gesehen. konkret, Das gibt unten rechts waren wir übrigens schon, aber ich gucke trotzdem gleich mal kurz in die Richtung nach, ob da noch was anderes war. Aber ich meine, unten rechts war wirklich nur dieser alte Doppelkampf von mir nicht. Oben, rechts und dann bestimmt noch welche. Oh, was? Irgendwas mit Liebe. Wahrscheinlich Verbrennung weg, oder? Kramchef und Karpilz. Beides Pokémon, bei dem man überleben, überlegen könnte, ob man die nicht vielleicht ins Team tun möchte. Moment, Karpilz pflanzen Pokémon, dann müssen wir eine andere Attacke einsetzen. Knirscher zum Beispiel sollte normal effektiv sein. Ah, ja, ja. Nee, komm, erstmal Kramchef. Nö. Halt nicht an. Haha, ha, zu schnell. Too fast for you. Der Moment, wenn der ein Baum dir ausweichen kann. Das tut schon weh. Das wird auch reichen. Nein, überhaupt nicht. Oh. Na gut. Dann eine extra Runde. Warum nicht? Flammenwurf. jetzt bist du bei. Ja. Wir konnten uns nicht mal in die Lüfte schwingen. Wir waren dir einfach nicht gewachsen. Ja. Das stimmt. Die Wärmattacke fliegen ist in Höhen leider nicht so nützlich. Es ist ein Jammer. Mein Team kann zwar Steine zerschlagen und Felden zertrümmern, aber deinem Kampfgeist konnte es nicht mal die eine Delle verpassen. <lacht> du, du, du, du. Vier habe ich noch, okay. Aber ich wollte heilen. Du, du, du. Okay, wir haben noch schön viele Beleber. Muss das jetzt halt richtig angehen, das Ganze. Ja, reicht. Ein Überheiler. Er ja, übertrank, meine ich. Und dann kurz die Reihenfolge ändern. Passt schon. Reicht fürs Erste. Ja. Und von dir kommen wir. Und da sind wir runtergegangen. Okay, nächster Schutz. Hier sind nochmal Kämpfe, die wir nicht gemacht haben. Die hier versammelten Trainer und Pokémon sind keine leichten Gegner. Sie haben alle den einen oder anderen Trick auf Lager. Alles bereit. Der Kampf kann beginnen. Bitte nicht so viele Pokémon haben, okay? Das ist das ist ziemlich gut. So drei Pokémon. Das ist schon wenig. Schon die Hälfte von dem, was wir vorhin ertragen mussten. Aber hier kommen irgendwie nur Doppelkämpfe auf. Ne? Und vor allem meistens auch nur hier diese beiden Ast-Trainer. Ich finde das mit Pokémon immer lustig. Wie so eine Kategorie an Trainern immer gleich aussieht. Und dann, wenn eine Kategorie eine andere Haarfarbe hat, als... Ja, na als man normalerweise hat zwar, ich denke jetzt nicht, dass man, dass es normal ist, grüne Haare zu haben, ne? finde find's lustig dann, wie oh. jeder Trainer dann so grüne Haare hat. gleichen Outfits, gleichen Hairstyle und ähnliche Pokémon zum Teil. Finde ich lustig, irgendwie. Ja, Kangama ist so ein Pokémon... Ich finde, seit es die Mega-Entwicklung hat, ist es schon viel besser geworden. Aber jetzt hier, ohne eine Mega-Entwicklung, finde ich es etwas Lame. Auf jeden Fall. Du bist schon mal weg. Okay, letztes Pokémon von euch, oder zumindest von der. Ja, ja, Muschelglocke, komm, zeig mir das längste Pokémon. Ein, äh, Kicker sauger ne, ist war meine Attacke. Ein Ursaring. Guck mal, sowas wie Ursaring habe ich hier viel, viel mehr erwartet. Weil sowas wie Ursaring kennt man eigentlich, dass die irgendwie so ein Late-Game-Orten auftauchen, zusammen mit so geo und so Machu-Mais und sowas. Keine Ahnung. Ich mag Ursaring, das wisst ihr aber. Und Teddy ist auch sehr süß. Aber du bist ein Gegner deshalb bist du weg. Bis dann. Oh, nicht mal up, Schade. Auch dies sollte man nicht unterschätzen. Ah, wir sind die Items ausgegangen. Dann kauft ihr mehr. Die Bummen, die die andere werden es dir nicht leicht machen. Wie es aussieht, waren wir doch noch nicht für dieses Abenteuer bereit. Okay. Hier waren wir. Ja, ja. Unten rechts wissen wir schon, da geht jetzt nicht extra nochmal lang, weil ich habe auch nicht so viel Schutz und alles. Und nur Zeit. Bin ziemlich sicher, dass da nichts mehr ist. Ja, Ich finde, dass sie ein perfekter Ort gewesen für eine TM, aber hier ist ein Top-Elixier. Ich meine, es ist top, aber es interessiert mich nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Bin mir da echt unsicher. Deshalb fahre ich da tatsächlich nochmal hin. Oh, was sind hier? Ein Item. Oh, etwas Geld! Naja, nehme ich mit, ne? Warum nicht, warum? Was soll so Geld denn heimsagen? sagen? Und was gibt's dann hier? Ah, nichts! Boah, cool! Nee, Leute, ich glaube, falls wir die noch nicht haben, sind es die letzten Gegner. Ja, aber was weiß ich noch nicht. Also uns sagt das, das legendäre Pokémon? Dann lass uns kämpfen! Ein legendäres Pokémon? Was wird Sie hier erreichen? Ich werde dich ja auf die Probe stellen! Das scheinen hoffentlich die letzten Trainer hier zu sein. Doch nicht so viele wie ich dachte. Also nicht so übertrieben viele, meine ich. Na gut. Aber ich meine auch, dass das die letzten Trainer sind so im Spiel. Hoffentlich. Ah ne, es nicht. Mir fällt gerade noch ein anderer Ort ein, wo wir hin müssen, wo noch ein paar Trainer sind. Naja. Wir haben aber sieben Po- äh, <lacht> sieben, genau. Äh, 5 Pokémon. Das ist ein bisschen viel. Aber, wie ihr seht, kann man damit gut klauen. Warum hast du ein Kind vor? Entwickel es doch mal. Ich meine, die Endentwicklung ist sogar ein Drachen-Pokémon. Du liegst schon richtig, aber du bist so gut. Davon. Ach Gott. Ai, ai, ai. <lacht> Werde diesen Ort nicht verlassen, bis Scorpio Level 70 ist. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Zumindest war das der Plan. Ein Draschel! Ja, ja, Kindbund schon mal entwickelt, ne? Jetzt nochmal entwickeln. Dann ist perfekt. Dann haben wir einen geilen Kampf hier. Mit einem wirklich starken Pokémon. Nein. Das ist der letzte Pokémon aus irgendeinem Grund. Der andere hat einfach einen Tauros. Tauros hier Müll? Das ist voll wild. Tauros. Ja, macht nicht so viel Damage. Ja, nicht Bla, bla. Tauros sollte aber jetzt down sein? Auch nicht. Ah, mies. Hätte aber klappen können. Oh, wohl. Risiko-Tackle. risiko Geht's down? Ah, Dieser eine KP ist aus kann doch nicht deren Ernst sein, dieser eine KP! Really? Are you kidding me? na jetzt ist es down. So, jetzt kann er schon mal sein letztes Pokémon rausholen und ich mache damit eben das Draschel down. Ein KP, oh nice. Okay, schön, Level 75 schon mit Chaltera. Das geht aber flott. Maximal Level. Wie die meisten wissen sollten, ist Level 100. Also, wir sind da schon nah dran, finde ich nicht mal so weit weg. Natürlich werden wir das nicht mehr im Let's Play sehen, aber vielleicht entwickle ich sie, äh, genau. Äh, vielleicht level ich sie privat noch mal auf Level 100. Ernsthaft jetzt, wo ich es brauche, Knircha. okay, du bist aber immer noch sehr effektiv na, dann ist er gut. Bam. Als ob. Was? Oh, Und eine Fie Ja. Robustheit, okay. <lacht> es wäre so oder so jetzt gestorben. Egal, ob ich jetzt mit Shelter angreifen konnte oder nicht. Bye, bye. Nom, blob. No. Yummy! Kein Level Up. Keine Kraft mehr. Deine Wummern haben euch das Recht erworben, hier sein zu dürfen. Und was habt ihr so erworben? Den Fell. Das legendäre Pokémon, das tief unten in einem Vulkan schläft. Ist es vielleicht ein Drachen-Pokémon? Weiß ich nicht. Das mag etwas seltsam klingen, aber ich bin wegen des Schwefelgeruchs der vulkanischen Gase hier. Okay. <lacht> Sehr interessant. You do you, pal. Okay, ist nix. Was? Oh, okay. Alles klar, lieber ist trotzdem cool. Okay, das sollte alles gewesen sein. Hoffentlich. Falls ich was verpasst habe, dann habe ich halt was verpasst. Dann leben wir damit. Und äh, ich muss den Ausgang hier suchen. Naja, ja, hier waren wir. Oh, jetzt bin ich trotzdem nochmal zurückgefahren. Ne? Oh, ups. Wo geht's denn lang? Äh, ich muss kurz den Weg finden. Ich meine, wir hätten jetzt so gut wie alles und jeden besiegt. Hier geht's lang. Ah, verdammt, es ist das mein letztes Schutz. Ja, also eins habe ich noch, tatsächlich. Okay, das ist nicht so schlimm. Hier sind wir da. Zack. Können abgehen davon. Genau. Und jetzt heilen wir kurz zum speichern ab. Für den Fall der Fälle. Und wenn die da sagen, da gibt es ein legendäres Pokémon? Hm, da macht das Mama schon ein klein wenig Angst, ne? Ja, ich brauche nicht, ich, ich brauche nur nicht unbedingt im den Kampf. Okay, was machen wir? Let's go. Hey, was geht denn hier ab? Hehe, sieht das an, das ist der Magmastein, der Schatz des Kahlberges. Und da ich ihn gefunden habe, bin ich jetzt wohl der beste Trainer von allen. Danke für die Hilfe. Uff. Oh nein, der Vulkan br bricht doch nicht aus, oder? Boah, wow, <lacht> das war heftig, der Vulkan bebförmlich. förmlich. Vielleicht bricht er sogar aus. Ach was, das wird schon nicht passieren. Wahnsinnig, sieht dich, Du bist mit deinen hippeligen Trainerkumpel. Und du gehst das einfach? Und wer ist hier nicht? Echt nicht? Ich dachte, hier wäre noch mehr. Hm. Okay. Vielleicht kommt da später noch mehr. Eigentlich kommt da ein Kampf. Hm, verwirrt. Das google ich mal. Okay, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie man hier den Kampf triggert. Dafür müssen wir aber noch mal raus. Und da wir vorhin ein fluchtteil bekommen haben, setzen wir es auch direkt ein. Hm. Hä? Geht das nicht? Oder geht das nicht, weil ich hier drin bin? Geht das dann hier? Ich möchte jetzt nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Okay, hier geht es. Alright. Ja, halt, <lacht> Genau. Wir müssen erstmal wieder zurück. Ich will eigentlich von hier, auch, von hier aus auch wieder fliegen. So, wir müssen ich meine zum Überlebensareal und dann in einem Haus mit jemandem reden. Der aktiviert dann das Event. Oder zumindest halt den Kampf dort. Äh... Oh. Zum Haus kommt man aber... Moment. Hm? Komme ich nicht auch zum Haus, wenn ich vom Pokémon Center aus direkt nach links latsche? Das sieht so aus, als könnte ich dann durch die Bäume durch. Hier. Ups. Doch, hier kann ich durch. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Ist das richtig? Ja. Und dann wartet der Typ hier. Alles klar, Opa. Ich hätte den schein zurückbringen. In der Geschichte zufolge scheint ja der Magmastein das Pokémon aus dem Vulkan zu, be zu beschwichtigen. Und keine Sorge, diesmal schreibe ich das alleine. Genau, er hat erstmal mit seinem Opa über den Stein geredet, er darf ihn nicht behalten. Was, oh, der Merkmalsstein wurde gefunden? Das ist die Legende also wahr. In dem Fall könnte das Pokémon des Vulkans erwachen und einen Ausbruch verursachen. Oh oh. Jetzt muss ich nichts wieder zurück. Blöderweise kann man sich da nicht hin teleportieren. Bedeutet, ich muss den ganzen Weg zurücklatschen. <lacht> das schreibe ich natürlich für euch. So, ich bin jetzt nochmal den ganzen Weg hier hingelatscht. Zu Fuß. Aber man kann hier nicht hinfliegen. Und nun erscheint hier ein legendäres Vulkan-Pokémon. Hydron! Und zwar ist es Hydron! Oh yeah Ich meine, Hitran wäre einer der wenigen Legis, die ein Geschlecht haben können Ja, yep. und für mich war Hitran schon immer weiblich Ich weiß nicht, ob es nur weiblich sein kann Aber für mich persönlich war es auf jeden Fall immer weiblich Und damit ich es nicht vergesse Oder bevor ich es vergesse, ne Flotball, immer den Flopper versuchen es kann immer funktionieren. Eins. Okay. Die Chance waren jetzt nicht so hoch, aber wie gesagt, es hätte funktionieren können. Aber gut, für den schlimmsten Fall haben wir auf jeden Fall noch einen, äh, einen Timer-Ball. Ich weiß nicht, ob eine Wasserattacke attack in One-Hit er der ist auf unserem Level. Er ist Level 70 und Tails auf Level 72 sehr Attacke auf seinem Level, könnte ihn schon umbringen. Das macht nach wenigsten Damage. Siedewasser. Das könnte ihn schon one-hitten. Oh, tut's aber nicht. Okay, sehr gut, sehr, sehr gut. Schön, schön. Ihr findet ihr eigentlich das neue Legi-Theme? Ich war allgemein noch nie ein Fan von Gen 4 Legi-Theme. Das, was wir gerade hören, oder auch das von damals. Fand ich immer viel zu langweilig, dieses Theme. Wir haben ja schon ein bisschen was vom retro gehört, als wir äh, Schein die Giratina gefangen haben. Falls euch noch daran erinnern könnt. Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich nicht noch Überwelle? Doch. Muss man wieder einkaufen gehen. Nur noch 85? Schwach. Okay, aber es wackelt schon nur noch einmal. Äh, schon einmal. Ja. Also bei Legis, ihr seht schon, wie krass stark dieses Ding ist. Ja, bei Legis ist das halt, äh Schon ein gutes Zeichen, sag ich mal. So, Tricky, du solltest ja lange überleben. Ihr seid ja beide Feuer. Schön, schön. Ich speichere jetzt ganz viele Hyperbälle. Ich kann ja zum Glück nicht aus Versehen den Meisterball schmeißen, weil den habe ich ja nicht mehr. Oh. Oh. Oh. Ja. Ja. Hey, das war viel zu einfach. Hey, stopp, stopp. Hä? <lacht> hey, ich meine, ich habe B dran. Juhu. Und Scorpion 70. Jetzt kann ich die Hülle endlich wirklich verlassen. <lacht> äh, das war überraschend einfach. Aber... Nehme ich mit. Klar kann man das hier auch shiny handen. Ich meine... Ich bin mir noch nicht sicher. Aber es kann gut sein, dass wenn man bei Hydran flieht, rausgeht und wieder reingeht, dass es dann wieder da ist. Kann sein. Müsst ihr selber ausprobieren. Speichert ihr vorher ab, bevor ich irgendeinen Müll dabei hier. Hydran! Ja, es kann auch männlich sein, aber für mich, wie gesagt, war Hitran schon immer so eine Mutter. So eine Mu so Vulkanmutter. Es lebt in vulkanischen Höhlen. Dank seiner kreuzförmigen Clown kann es sogar an der Decke oder an Wänden laufen. Krass. Übrigens heißt Hitran in jeder Sprache Hitran. Gibt es ja nicht so viele Pummern, die überall gleich heißen. Fand ich lustig. Und das war offiziell... Die After-Story. Mehr gibt's nicht. Ja, das war alles. Aber, aber, Leute. Halt, halt, halt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr hier in Sinne zu erkunden. Und ich weiß auch schon ganz genau, wo wir beim nächsten Mal weitermachen. Also, seid dabei. Beim nächsten Mal von Leuchtende Perle.